Damit du bei der Content-Erstellung niemals den Überblick verlierst, zeigen wir dir in diesem Video Schritt für Schritt, wie du dein persönliches Trello-Board von Kundenwachstum nutzt. Das Wichtigste kurz zusammengefasst. Herzlich willkommen in deinem persönlichen Trello-Board von Kundenwachstum.de. Nachdem du die Einladungen in der Mail bestätigt hast, befinden wir uns jetzt in deinem persönlichen Trello-Dashboard. Hier findest du alle To-Dos, die von dir, oder durch uns gerade durchgeführt werden, in Planung sind oder bereits abgeschlossen wurden. Immer wenn wir beispielsweise im Coaching neue To-Dos festlegen, tauchen diese in deinem Trello-Board auf. Sobald eine Freigabe oder Handlung von dir für die weitere Bearbeitung erforderlich ist, bekommst du zusätzlich eine Info per E-Mail. Du musst dein Trello-Board also nicht laufend kontrollieren. Bitte überprüfe aber unbedingt, ob die Benachrichtigungen über Änderungen am Trello-Board aktiviert sind. Um die Einstellung zu ändern, klickst du oben rechts auf dein Profilbild. Klicke weiter auf Einstellungen und scrolle herunter, bis du zum Feld Benachrichtigungen kommst. Dort kannst du die E-Mail-Benachrichtigungsfrequenz einstellen. Wir würden dir empfehlen, dass du die Einstellung auf Periodisch setzt. So wirst du nicht über jede einzelne Änderung informiert, sondern bekommst Zusammenfassungen per E-Mail. Dein Trello-Board besteht aus Listen und Karten. Karten sind die To-Dos, die wir gemeinsam im Coaching mit dir auf die Handlungsliste gesetzt haben. Diese werden dann auf den jeweiligen Listen verschoben. Die Listen sind durch die Reiter am oberen Bildschirmrand gekennzeichnet. Sie zeigen dir an, auf welcher Bearbeitungsstufe sich die Karte gerade befindet. Du hast die Möglichkeit, mit Hilfe der Leiste am unteren Bildschirmrand nach links und rechts zu scrollen. An den kleinen Bildern innerhalb der Karten siehst du, wer diese gerade bearbeitet. Vorlagen Die erste Liste heißt Vorlagen. Hier findest du alle regulär verfügbaren Leistungen. Dieser Abschnitt ist für dich unrelevant. Wir nutzen die Vorlagen, um neue to zu erstellen. Allgemeines Hier kannst du allgemeine Informationen einsehen. Du siehst hier deine Credit-Abrechnung und kannst deine Reports abrufen. Außerdem hast du die Möglichkeit, dein Textbriefing bzw. weitere Informationen für die Content-Erstellung einzusehen. Im Vorlauf. Hier werden die To-Dos und die neuen Keywords eingetragen, die für die Content-Erstellung oder die Content-Optimierung, link usw. So in Frage kommen. Dieser Listenreiter repräsentiert eine Auswahl an möglichen Keywords, für die Briefings erstellt werden sollen beziehungsweise weitere Maßnahmen wie beispielsweise Link-Building oder Optimierung erfolgreich sind. Du hast zwei Möglichkeiten, die Karten zu aktivieren. Entweder wir kümmern uns um die Content-Erstellung oder du bearbeitest den Text selber. Schreib uns dafür einfach einen Kommentar an die Karte und lass uns wissen, ob du für die eigene Content-Erstellung eine einfache Keyword-Analyse oder den interaktiven Content-Creator nutzen möchtest. Wobei es sich bei dem Content Creator handelt, das erfährst du im nächsten Video. Sobald eine Karte aus dem Vorlauf ausgewählt wird, kommt diese in die Briefingerstellung. Mit einem Klick auf die einzelnen Karten kannst du im jeweiligen Abschnitt weitere Details einsehen. Du findest dort außerdem von uns durchgeführte Analysen, alle Anhänge, Reports, eine Fortschrittsanzeige und vieles mehr. Um uns Nachrichten zur jeweiligen Karte zu hinterlassen, nutze einfach die Kommentarfunktion. In der Briefing-Erstellung. Hier führen wir Analysen durch und erheben spezifische Daten, die für das Schreiben des Textes relevant sind. Dazu gehören zum Beispiel die Wortanzahl, die H1- und H2-Überschriften oder auch weitere verwandte semantische Keywords. Der Titel der jeweiligen Karte gibt das benötigte Leistungspaket, das Startdatum und das Fokus-Keyword an. Warte auf Kundenfreigabe. Sobald das Briefing vollständig ist und deiner Prüfung bedarf, wird es in die Kundenfreigabe verschoben. Jetzt bist du gefragt. Prüfe das von uns erstellte Briefing und gib es innerhalb der angegebenen Frist einfach durch deinen Kommentar mit dem Wortlaut Freigabe erteilt in der jeweiligen Karte frei. Danach kann unser Team mit der Arbeit beginnen. Natürlich informieren wir dich in Trello, wenn eine Aktion deinerseits nötig ist und du wirst darüber über die E-Mail-Benachrichtigung zusätzlich informiert, wenn diese, wie anfangs beschrieben, eingestellt ist. Zur Beauftragung freigegeben. Dieser Reiter ist ein Zwischenschritt und dient der Übersicht. Hier kannst du alle Artikel sehen, die zwar freigegeben, aber noch nicht in der Erstellung sind. Das führt uns direkt zum nächsten Reiter. In Erstellung. Es gibt zwei Varianten, wie Content erstellt oder bearbeitet wird. Entweder du schreibst oder bearbeitest den Text selber, dann siehst du das fertige Briefing in dem Reiter In Erstellung beim Kunden. Oder du gibst es in Auftrag. In diesem Fall kannst du die Karte unter In Erstellung bei Kundenwachstum.de finden. Du kannst hier immer sehen, welche Texte, Linkbuilding-Maßnahmen usw. So sich derzeit in der Bearbeitung bei Kundenwachstum befinden. Internes Qualitätsmanagement. Sobald der Text, den ein Redakteur erstellt hat, fertig ist, wird er von uns auf diverse Qualitätsmerkmale wie Keyword-Anzahl, Wortanzahl, Plagiatscheck und vieles mehr geprüft. Kundenseitige Qualitätskontrolle Nach der erfolgreichen internen Qualitätskontrolle durch Kundenwachstum ist jetzt wieder deine Mitarbeit gefragt. Sobald der Text in diesen Reiter verschoben wird, kannst du ihn dir durchlesen und downloaden. Klicke dafür einfach auf das kleine Symbol rechts neben dem Namen. Wenn alles passt, schreibe in den Kommentar einfach die Wörter Text angenommen hinein. Eventuelle Anmerkungen und Änderungswünsche kannst du einfach in das Kommentarfeld der Trello-Karte schreiben. Selbstverständlich wirst du von uns immer darüber informiert, wenn dein Text fertig ist. Achte unbedingt auf die gesetzte Frist. Zur Überarbeitung. Solltest du mit deinem Text nicht zufrieden sein, schreibe uns deine Anmerkung innerhalb der Frist ebenfalls als Kommentar in die Trello-Karte des jeweiligen Textes. Dieser wird dann noch einmal überarbeitet und befindet sich währenddessen im Listenreiter zur Überarbeitung. Sobald dieser Prozess abgeschlossen ist, befindet sich dein Text wieder unter dem Reiter Kundenseitige Qualitätskontrolle. Prüfe diesen erneut. Wenn alles okay ist, schreibe einfach Text angenommen als Kommentar in die jeweilige Karte. Diese wird dann unter dem Punkt Abgeschlossen platziert und steht dir noch in den nächsten Monaten zum Download zur Verfügung. Bitte achte unbedingt darauf, die angegebenen Fristen zur Freigabe und Qualitätskontrolle einzuhalten, damit der Fluss nicht gestört wird. Wir hoffen, dass wir dir mit diesem Video weiterhelfen konnten und du die zahlreichen Vorteile des Projektmanagements mit deinem persönlichen Trello-Board erkannt hast und es dir genauso viel Freude macht, damit an deinem Marketing-Erfolg zu arbeiten wie uns. Viel Erfolg und ein riesiges Kundenwachstum wünscht dir dein Supportteam von Kundenwachstum.de. Besuche uns auf www.kundenwachstum.de